Marc, ich bin wirklich froh, dich zu treffen. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und suchen, was du möchtest an deinem Beruf. Ja, Ich bin also Marc, Marc äh, und, äh, der ja. zuletzt war ich bin ja schon ein Montag. Ich war zuletzt noch an äh, der Schweiz und auch auch international. Und die Filme, die müssen auch meisten sind uns in den Also, es muss Montage. ein Montag Du schon auf andere Festivals in der WMT haben. Ja, also ich gebe so in, dass ich ganz uh, modestement uh, mit kleinen Festivalen war. Also ja, das war in Frankreich, in Eskal Dokumentär war ich. Aber gut, uh, also ich habe nicht ein riesige Karriere. Es sind verschiedene Festival, die ich auch mal nicht gegangen sind, Also weil ich nicht immer Zeit hatte. Also Dubai war auch zum Beispiel du, ein Film, wo ich geschafft habe, aber es ist aber nicht reingegangen. Und Par Rapport zu der Großregion, wie empfindest mhm. du da zu Lützeburg oder in den anderen also Regionen? Hast du das Gefühl, dass du mehr Möglichkeiten hast, dass du eigentlich sichtbar bist? Also ich finde, dass äh, es ganz viel äh, mehr Möglichkeiten zu, zu Lützburg ist dass es immens wenige Techniker, die da die die sind, also die wirklich Schützebäuer sind und dafür ja, sind sie wirklich interessiert für Schützebäuer-Techniker, da schaffen es und, und das, also, das ist immens positiv, dass das viel mehr besteht, wie in der Stadt so erwartet, wird, also wie in einer Studie. Hallo, schaffst du gerade ein aktuelles Projekt, was du Montage machst? Ja, also das ist äh, das letzte Projekt, das ich noch am Gang gemacht habe, ist die äh, Sexualität von der letzten Bäuer und äh, auch die äh, Relationen. Also, und, äh, und dann auch also, in, in der Belgischen, da das dann Ein Command. 150-jähriges äh, Jubiläum von einer großen Gesellschaft, äh, die äh, eine ein Klassik-Sozietät, die 150 Jahre Geschichte und 12 Minuten äh, wollen kondensieren. Mais ich bin noch nicht dabei, dass ich lange will montieren und das ist ein äh, persönliches Projekt, uh, das ich mit einem Kollegen in Kirgistan gemacht habe. Uh, Aber da uh, das ist immer am zweiten Plan, weil ich uh, muss mein Leben also mit Geld verdienen muss. Das ist dann prioritär. Das ist ein persönliches Projekt, wo ich kein Geld verdiene. Das mache ich nicht dabei dass es in einem Moment, in dem ich den Hund äh, äh, sieht. Das ist eine Interaktion, das wir kennen uns ganz gut. Ja. Aha gut, Maja, darüber kommen wir noch ein, <lacht> ah, ja noch <lacht> mal zu schätzen. Maja, du warst auch der Berliner, was erwartest äh, du, was erhoffst du da, wo du Talent Ja, also, ähm, das ist schon voll, etwas ganz äh, also, vielleicht ganz kennenlernen und eben auch äh, verschiedene Weltsichten äh, ganz, äh, kennenlernen. Das ist Ideal wäre, wenn ein Kind High äh, Kontakt beibehalten und irgendwie mit, engen, mit einer Person. Also, wenn es so sogar eng als ein Projekt bin die wirklich engem zu Herzen leid. Also wo ich wirklich etwas in Gemeinsamkeit irgendwie das, äh, das ist das, was für dich wird. Was ist